Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Big Reacts sport bei Ohm. Mit unserem Neuzugang heute Josef Baumann, auch Faven genannt. Und wir schauen uns die, das Game gegen FaZe an in der Blast Premier Spring Group Stage. Wir waren schon ziemlich weit im Turnier. Der Gewinner dieses Games hätte sich direkt für ähm, die Spring Finals qualifiziert. Leider haben wir verloren. Ähm, wieder unser Main Pick, das 2, gepickt. Leider verloren. Ähm, auf Overpass haben wir dann... Gott sei Dank die Gegner überrollt mit einem easy 16-2, aber wurden dann noch lockerer geschlagen auf Nuke mit einem 16-1 und wir schauen uns jetzt mal an, warum das alles so passiert ist. Poki an der Schräge, wir machen gerade unseren A-Execute. Ja, jetzt voll blind, free Frack. ich voll okay, free, free, free Frack. geht hoch, ich free Frack. <lacht> Gefällt mir, wie du das machst. Saison-Saved. <lacht> Saison-Saved, ja. ja. ja. Easy Szene für ihn, guten Support bekommen, ja. hat glaube ich vier Flashes in seinem Rücken bekommen in der Schräge. Wir waren alle Full Gold, konnten nichts machen und ja einfach. Well played. Ja, du so Pistol. Flo macht hier drei, oder? Ja müsste ja. Wie bin ich dann eigentlich gestorben? Oh, Alter, ist habe ich live Also ich war in seiner inneren. Der zweite Schritt war so krank. Also, wir fallen tot schön. Ja, ja. Junge, der Broki ist da gesprungen nach dem Plant und Flo hat den, Der hat nicht mal auf ihn geguckt so. Also Broki mit dem Rücken. Wir haben das jetzt gleich. gerade Jetzt Poki springt weg. Guck mal, er guckt nicht an. Kriegt er halt no, das. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe aber in seiner Erinnerung. <lacht> <Ja. lacht> okay, krass. Ja, krass. Rische ist so krass mit Pistols. Ja. Auch mit Rifle und besonders mit AWP. Es gibt eigentlich nichts, was der Typ nicht kann. <lacht> das ist echt so. Deswegen krass, dass er bei uns im Team ist. Sonst hätte ich Angst, gegen ihn zu spielen auf jeden Fall. Hm. Das war die erste Runde, die die geholt haben wegen uns. Erste Run, glaube ich. Da hat er ein bisschen overpeak jetzt, ne Rische? Da geht es zu Barrels, will Kills machen, wir haben 4 gegen 3. Was callen wir eigentlich in 4 gegen 3? VP. VP Bedeutet, zeigt euch nichts, versucht safe zu spielen. Ja. Wenn wenn ihr vorgeht, dann lasst euch wenigstens traden. Haben wir in dem Fall nicht gemacht. Das war noch ein Ah, da war ein Failcall. Call, jemand hat kurz gecallt. Du glaube ich, ne? Das kann durchaus sein, du ja. Kurz gecallt, weil ich, er geschossen hat. Hast du ich den mache den öfter mal Fake Calls. <lacht> ich mache sehr oft Fake Calls tatsächlich schon ein bisschen mein Trademark. <lacht> ja. Keiner vertraut auf meine Calls und auf, <lacht> besonders nicht auf meine Soundcalls. Ich weiß nicht, warum ich so schlechten Sound habe. Meine Settings sind so unglaublich schlecht. Okay, ja, krasse Szene von ihm. Aber fielen wir hier dick rein oder was? Wie sieht's aus? Ja, gut, ich denke halt, der ist groß und will dann so drin rufen, dann sehe ich ihn. Nee, das sieht nicht möglich. so aus, wie jetzt du sagt, dass er gut das doch, ist. Gut. Doch, doch, doch. Guck, guck mal, guck mal, guck mal, willst du noch Du guck aber, guck. Ah, nee, warte mal. So, kann ich ihn sehen. So. So, nee, noch nicht gecallt. Jetzt molle ich den, der war bekannt. So, und jetzt wurde der kurz gecallt. Guck, wie ich davon kurz da weggegangen bin. Das war Safe Call. Und dann habe ich ihn gesehen. Mmh. Mmh. Schlechte Kreuz vom Rische wahrscheinlich. <lacht> Ach nein, da das ist der Rosch aus dem Heaven gedroppt aus Versehen, ne? Das ist die Stimmt, Runde. Ja, er ist gedroppt aus Versehen. Und mal hier auch mal da. Ja, er ist Heaven und droppt Ja, genau, er ist Heaven und Nils verlässt aus irgendeinem Grund seine Pose. Und sie switchen quasi die Pose. Genau, ja, stimmt. Kito geht jetzt Heaven hoch und Jarosch geht Heaven raus und droppt runter. Und ist quasi auf der gleichen Pose, wo Nils vorher war. Guckst du Ja. Ja, okay, klatscht nicht so gut ausgespielt, dürfte er nicht holen, das war dann drei. Vielleicht trägt der Fakeout auch was dazu bei, aber wir haben auf jeden Fall ein Easy One Natur, was wir auch gewinnen können. Ja. Aber Robs war auch übertrieben krass im Game, oder? Ja. Kannst mal kurz sagen, wer die Flasche gecallt hat, wer die Runde gecallt hat, Josef. Du. Ich habe die Runde gecallt. Ich sage: Hey, Leute, das ah, ja. mal die Runde Shortpipe checkflashen, weil wir so das schon öfter gepackt wurden. Kriegen hier locker ein paar Kills. Ah, weißt du, was ich da noch gesagt habe? Was? Sie an jetzt. Ah, stimmt, Anke. Du hast eine ich gute wollt, Runde gemacht. Ja, ich kann nicht auf Ace gehen. Ich wollte eigentlich auf Ace gehen <lacht> und dann bin ich hinten ins Arbeitszimmer ja. und dann bin ich und so. Ja. Der wollte mich spanen. der wollte mich unbedingt töten. Ich habe aber die ganze Zeit in die Wand geschossen. <lacht> okay, cool. Auch meine Szene gehabt, geil. Was jetzt, Hater? <lacht> okay, wir haben Igor. Oh, ich wusste nicht, dass ihr abgesmoggt seid. Jetzt zählt halt scharf, ne? Und ich bin delayed gekommen. Alter, das Spiel ist auch echt gut. Ja, es ist gut gespielt. Wir haben keine Sonne gesehen auf dieser Map. Das sieht hier oben rechts ganz gut, die sind ja richtig lit. <lacht> richtig. Das, das Face Symbol das ist richtig am, am brennen. Das hat sich auch genauso angefühlt, egal was man gecallt hat, egal was welches welches soll man eigentlich? schlechtes Spacing von uns, oder? oder? Ja, ja wir mal jeden. zurück. Viele one ne? Mhm. Muss mal gucken, wer hier wieder baitet. ich Hab da schon eine Ahnung. <lacht> Aber ich sag's nicht. So, guck, schlechtes Spacing. Auch schlechtes Spacing. Ich hab gemeldet sogar. <lacht> ja, krasse Szene auf jeden Fall. Aber wir, haben's, wir haben ihm quasi die Szene eigentlich geschenkt. So, So, so Rush gecoilt. Floh ich Ultra Gold. Und wer hat uns geteamflasht? Hm, nicht nicht ich. Mhm. Guck mal, siehst du mich auch mal da. Erste fliegt. Boom. Zweite, zweite fliegt. fliegt. Boom. Also, Rische war nicht mehr blind. Also, ich war Ultra Gold. Du ja ein bisschen aufpassen, wenn ich flashe. Die kommen auch meistens nicht. Da wisst ihr doch eh schon, dass. <lacht> Dass ihr vielleicht blind werdet, deswegen müsst ihr euch da ein bisschen besser verhalten. Nee, natürlich soll ich nicht das zweite Flash machen. Ich dachte, das machen wir so eigentlich. ich Aber glaub, ich ja doch zweimal Ich hätte jetzt auch zweimal gefällt. Zwei ja. hat jetzt zweimal gefällt. So nee, ja. <lacht> kommt. Wir haben gerade einen ziemlich frühen Schedule. Wir haben mit unserem Sportpsychologen einen, einen, einen guten Plan für uns rausgearbeitet, wie man früh aufstehen kann, Sport treiben kann. Dann ein paar Naps zwischendurch, maximal 30 bis 90 Minuten. Oder 30 oder 90, oder 90 Minuten. Ja. Und ähm, seitdem sind wir ziemlich früh fit, dann war das Game, wegen Delays, aber hat erst um 21.20 Uhr ungefähr gestartet. <lacht> 21.10 Uhr ungefähr gestartet. Und ähm, ja, dadurch mussten wir bis ungefähr 12 Uhr spielen. Und wie man sieht, 16.14 Uhr, die erste Map, das zwei, die hätten wir wahrscheinlich gewinnen sollen. Wir ja, haben Pist ich, Keine Pistole gewonnen nee. und gegen mindestens eine Eco verloren. Ja. Also ist das eigentlich unsere Map, also auch ein guter Mapping wieder von uns. So haben wir sie wieder outplayed eigentlich. Ähm, die Overpass haben wir sie dann 16-2 auch ganz easy besiegt, auch zu, also wir waren selbst überrascht, denke ja. ich mal, dass wir sie so hart geklatscht haben. Und dann leider die letzte Map, die wahrscheinlich nie hätte gespielt werden sollen, wenn wir das zwei anständig spielen, ähm, 16-1 kassiert. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren und äh, wir sehen uns schon bald wieder. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Chirurgen die Gamen 32 weniger Fehler machen. Ich game nicht für mich. Ich gehe mir für dich. Transcend humanity with Omen.